Es ist eine Weltsensation. Inmitten von Corona-Regulierungen ist es möglich, dass tausende Menschen sich versammeln. Ein internationales Publikum aus 39 Ländern schaltet sich per webcam stadion in die prophetische Konferenz von Ivo Sasek ein. Insgesamt sind weit mehr Menschen live dabei, als auf den Leinwänden zu sehen. Diese Sprachen sind heute dabei. Die Verbindung geht hier wirklich in die ganze Welt. Eine prophetische Rede zum Thema Ihr seid Götter. Umrahmt von Kunstbeiträgen, die zu Herzen gehen. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehe da. Wir Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Söhne, Gottes stehe da. Big Pharma will der gesamten Menschheit an Karagma verpassen. Die erste Bedeutung von Karagma bedeutet, ist ein Stich mit einem metallischen Gegenstand in die Haut. Eine Art Stempel, mit dem etwas in die Haut gestochen oder eingeäzt wird. Ein charakteristisches Identifikationsmerkmal, das in Form von einem Gebilde in die Haut eingebracht wird. Die griechischen Urtexte besagten seit je dass Big Pharma zwar für kurze Zeit die Weltmacht an sich reißen wird, und dann waren wir aber schon wieder im Streit drin, ist, werden wir da vor dieser Sache entrückt mittendrin oder nachher. Ich sage euch, was es ist, ihr werdet gar nicht entrückt. ihr werdet mit uns diesen Kampf kämpfen und das ist unsere Entrückung, dass wir jetzt hochsteigen, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Versteht steh auf, steh auf. und daheim. Wir bemessen daran, an den Leiden, an den Drangsalen, an den Lügen, an den Anfechtungen. Wir bemessen daran, dass was Großes bevorsteht. Versteht ihr? Unsere Schwachheit irritiert uns nicht. Unsere Schwachheit orientiert uns. Ja? Ich will, dass du mir sagst, ob es gut ist, wie ich liebe, bitte und um mein Streben, du weißt, ich will nur eines, wahrhaftig vor dem Leben wache, auch über die Städte, die ich im Leben gehe, dass sie mich niemals führen auf den breiten falschen Weg, der ich ernte, was ich sehe, ob früh oder spät, glückselig bin ich, wenn ich nur vor Gott und nicht vor Menschen lebe. Yeah. Es ist keine Kommunikation, keine Kopfsache, es ist eine, eine Kraft, die an uns wirkt, ja. es ist ein unsagbarer Friede, wenn Gott wirkt. Ja? Das ganze, der ganze Spuk wäre unter dem Strich etwa in zwei Stunden vorbei, wenn wir durch einen wirklich unabhängigen Krisenstab, ein wirklich unabhängiges Volksgericht, jeglichen Profit kurzerhand verbieten würden.